Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Stichler. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Seit Monaten gab es Gerüchte über seine erneute Kandidatur. Heute ließ US-Präsident Biden die Katze offiziell aus dem Sack. Er werde bei der Wahl im kommenden Jahr erneut antreten, erklärt der 80-jährige Demokrat in einem Videoclip. Schon beim ersten Mal 2020 war er als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen. Biden selbst sieht in seinem hohen Alter kein Problem. Let's finish this job. I know we Lasst uns den Job zu Ende bringen. Mit diesem Slogan will Biden es noch mal wissen. Eine dreiminütige Videobotschaft, in der der Präsident verkündet, dass er sich bereit fühlt für eine zweite Amtszeit. Als ich vor vier Jahren angetreten bin, habe ich gesagt, wir befinden uns in einer Schlacht um die Seele Amerikas. Und das sind wir immer noch. Die Frage ist jetzt, ob wir in den kommenden Jahren mehr oder weniger Freiheit haben, mehr Rechte oder weniger. Deshalb trete ich wieder an. Die Ankündigung erfolgt auf den Tag genau vier Jahre nach dem Start seiner ersten Präsidentschaftskampagne, die ihn 2020 ins Weiße Haus brachte. An seiner Seite erneut seine derzeitige Stellvertreterin Kamala Harris. Auch sie taucht mehrfach in dem Video auf. Die Reaktionen sind verhalten. Laut einer Umfrage des US-Senders NBC wünscht sich die Mehrheit der Amerikaner derzeit weder Biden noch Trump als Präsidentschaftskandidaten. Bei Biden gibt fast jeder Zweite als Grund das hohe Alter an. Er wäre 82 im Wahlkampf, 83 bei Amtsantritt. Und sollte er die Amtszeit beenden, wäre er im reifen Alter von 86. Und das ist schlicht noch nie vorgekommen. Und wir sehen an den Umfragen, dass das für Menschen aus allen politischen Lagern ein Thema ist. Trotzdem wird voraussichtlich kein anderer demokratischer Kandidat bei den parteiinternen Vorwahlen gegen Biden antreten. Im Sudan sind die Kämpfe nach einer Verlängerung der Waffenpause offenbar abgeflaut. Deutschland und zahlreiche andere Staaten versuchen deshalb weiterhin Landsleute zu evakuieren. Die Bundeswehr brachte bisher nach eigenen Angaben mit fünf Flügen etwa 500 Menschen außer Landes. Heute Abend soll nach Angaben des Verteidigungsministeriums der vorerst letzte deutsche Evakuierungsflug über Jordanien stattfinden. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, zurückgebliebene Bundesbürger würden in den nächsten Tagen von internationalen Partnern mitgenommen. Am vergangenen Freitag ging wegen bundesweiter Warnstreiks nichts auf der Schiene. Bewegung im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG soll nun die dritte Verhandlungsrunde bringen. Seit dem Morgen liefen die Gespräche über einen neuen Tarifvertrag für die etwa 180.000 Beschäftigten. Vor wenigen Minuten haben sich die Kontrahenten ohne Ergebnis vertagt. Sie wollen ihre Verhandlungsführer unterstützen. EVG-Mitglieder machen heute in Fulda klar, dass es ihnen ernst ist. Im Endeffekt fehlt den Leuten das Geld. Und gerade auch die, äh, die geringeren Einkommensgruppen, die brauchen dringend einen Schluck aus der Pulle, um ihren Lebensstandard halten zu können. Es muss Leistung gebracht werden, damit die Bahn rollt. Und dafür stehen wir auch. Und dafür möchten wir auch faire Löhne haben. Die Gewerkschaft fordert 12 Prozent mehr Geld, mindestens aber 650 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Eine Orientierung an der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst lehnt die EVG ab. Ja, Das klare Nein von unserer Seite, weil wir wirklich bahnspezifische Forderungen aufgestellt haben. Wir verhandeln ja im Augenblick in 50 Unternehmen. Wir haben gemeinsame Kernforderungen mit 50 Tarifkommissionen entwickelt und uns darauf geeinigt. Die Bahnverhandlungsführer wollen sich aber am Abschluss im öffentlichen Dienst orientieren. Der sieht unter anderem eine doppelt so lange Laufzeit von 24 Monaten vor. Heute ist so was wie eine Nagelprobe. Wir haben zwei Verhandlungsrunden hinter uns. und Heute geht es darum, zu sehen, wie wir ein tragfähiges Ergebnis bekommen. Der Rahmen ist quasi gesteckt, der öffentliche Dienst hat verhandelt. Ein Volumen ist da. und Wir sind bereit, bahnspezifisch auf der Basis dieses Volumens zu verhandeln. Die Bahn will nach zwei Warnstreiks weitere Ausfälle verhindern. Die schließt die Gewerkschaft aber nicht aus. Unfallflucht ist kein, wie es so oft heißt, Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer als Beteiligter unerlaubt vom Unalf Unfallort entfernt, muss mit einer Geldstrafe oder Haft rechnen. Nun prüft Justizminister Buschmann, ob Unfallflucht ohne Personenschaden künftig als Ordnungswidrigkeit geahndet werden könnte. Das geht aus einem Schreiben an die Landesjustizverwaltungen und Verbände hervor. Entschieden ist aber noch nichts. Es geht um solche Unfälle. K-Krempler ohne Personenschaden. Wer sich als Verursacher vom Unfallort entfernt, begeht nach Paragraf 142 Strafgesetzbuch Unfallflucht und kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe belegt werden. Der Bundesjustizminister plant nun eine Änderung. Der Vorschlag liegt nur ein Sachschaden vor und entfernt sich der Unfallverursacher, soll es in Zukunft nur noch eine Ordnungswidrigkeit sein. Aus Sicht des ADAC ist das ein guter Vorschlag. Aktuell ist es bei Unfällen mit Sachschäden so, dass es eben direkt eine Straftat ist, wenn man sich vom Unfallort entfernt. Man muss eine angemessene Zeit dort warten. Was eine angemessene Zeit ist, ist nicht klar definiert. Ein Zettel am Fahrzeug reicht auch nicht aus. Bedeutet, man Entfernt sich und begeht direkt eine Straftat. Das geht an der Realität vorbei und deswegen ist es gut, dass es jetzt zu einer Ordnungswidrigkeit gemacht werden soll. Die Gewerkschaft der Polizei verweist darauf, dass bei Ordnungswidrigkeiten andere Verjährungsfristen gelten. Arbeitserleichterungen bringe der Vorschlag nicht. Für die Polizei ändert sich nicht viel. Wir müssen den Unfall ganz normal aufnehmen, auch gewissenhaft aufnehmen. Und es ist uns egal, ob wir den letztendlich zur Bußgeldstelle oder zur Staatsanwaltschaft weitergehen. Solange der Eigentumsschutz gewahrt bliebe, begrüßt der Bundesverkehrsminister den Vorstoß des Parteikollegen. Ich halte den Vorschlag insgesamt von Herrn Buschmann für einen Durchdachten. Die Versicherer geben zu Bedenken, dass Fahrerflucht nicht dazu führen dürfe, dass Unfallopfer auf ihren Sachschäden sitzen blieben. Und wir melden uns wieder um 17 Uhr. Bis später.